Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Beim letzten Mal haben wir das Finale hier geschafft und Bowser besiegt und das Universum und Prozessin Peach gerettet. Ja, und wir sind noch nicht ganz fertig mit unserem Abenteuer. 101 Sterne haben wir schon, wie wir hier sehen. Und wir müssen noch ein paar holen. Es sind ja 120 Stück. Wir kriegen noch jetzt eine kleine Einführung zu etwas Neuem, was wir schon mal angeteased bekommen haben im letzten Part. Willkommen zurück. Ich wusste, dass du schließlich zurückkehren würdest. Schau auf den Boden zu deinen Füßen. Diese Zahl steht für die Sternenkraft, die du noch brauchst, um in eine andere Welt zu gehen. Eine andere Welt? Dort wirst du dir selbst begegnen. Aber bist du das wirklich? Ja, das ist eine gute Frage. Und warum... Warum auch immer Mario die ganze Zeit... Ähm, Jo. Äh. Mario? Was ist denn jetzt das mit meiner. Okay. <lacht> oh, diese, dieser Nunchuck, der ist echt ein bisschen kacke, wie gesagt. Ähm, Nunchuck sind mir dann. Ich, ich will mir keinen neuen Nunchuck kaufen, dafür bin ich dann zu. äh, Geizig drauf. So, ähm. Wir haben noch die Challenge-Sterne. Aber wir haben ab sofort eine neue Art Mission und zwar die lila Schabernack-Kometen. Und die, das sind definitiv mit Abstand die längsten Missionen. Und davon gibt es jetzt Ich glaube, wir haben jetzt 19 Sterne und ich habe glaube ich drei der Challenge Sterne noch nicht geholt und eine der Luma-Sterne. Also es gibt sozusagen, wenn ich richtig im Kopf habe, 15 von diesen lila Kometen noch, wobei wir einen schon gemacht haben, theoretisch im äh, Kinderzimmer heißt es, also auf dem Weg zum Loft, diese kleine, dieser kleinen Abstecher. So. Die Eierplanet-Galaxie, unsere allererste Galaxie. Und was der Lila Komet ja bedeutet, das werdet ihr gleich sehen. Das hatten wir eigentlich auch schon mal von daher. Sollte euch vielleicht mal im Kopf sein. Pff, ich weiß es nicht. Auf jeden fall die lila Münzen im Eiersternhaufen. Und ähm, an sich sind die Missionen immer gleich aufgebaut mit den lila Münzen. Es gibt eigentlich immer 100 lila Münzen in der Galaxie. Ich glaube, es gibt auch Ausnahmen mit nur 50. Auf jeden Fall müssen wir eine gewisse Anzahl der lila Münzen sammeln. Ich glaube, es sind immer 100, aber ich glaube, es, äh, es könnte auch Ausnahmen geben. Da bin ich nicht ganz sicher. Und ähm, ja, wir müssen wir uns jetzt hier gut umschauen in der Welt. Ähm, mal gut auffassen es gibt glaube ich auch noch ein paar Jilermünz missionen die sind auf zeit aber generell sind sie nicht auf zeit das einzige was ich so gerne mag ist weil wir jetzt äh, einen kometen haben haben wir so, so einen roten schleier seht ihr das hier außen einen roten schleier außenrum was ich jetzt nicht so geil finde aber hey, so ist es wohl müssen wir mit leben aber ich mag sie nicht weil man, man kann hier schön umherlaufen und sich alles um und sich alles anschauen ich mag das ich mag die gewählten zu erkunden und ich glaube das war sogar schon mit in der müssen hier und die mission geht natürlich jetzt echt verdammt schnell weil eigentlich alles auf dem weg ist Und daher ist das jetzt nicht so schwer und hier will den eierplaneten würde ich mal so behaupten sieht zumindest aus wie ein Ei keine ahnung ob das jetzt damals hat. Da gibt mir noch ein paar Sternteile. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einige Sternteile. Wir haben ja noch eine Mission mit Sternteilen, die wir machen wollen. Boah, da sind auch noch ein paar. Und ich hoffe, ich kriege jetzt. Ja, ich, auf dem Weg kriege ich noch ein paar. Meistens echt auf dem Weg, durch ich mal behaupten. Und hier waren wir zum Beispiel schon. Also relativ klar, wo man lang gehen kann. Ah, verdammt, ich wollte unbedingt die sternen äh, haben. Okay, das war nicht. Egal. Ähm, probieren wir mal... Beim nächsten... Ja, mein Sternenring habe ich glaube ich noch nicht geschüttelt. Dann schütteln wir da mal. Gucken ob uns das vielleicht zu anderen Lila-Münzen bringt. Oder zu einem anderen Planeten. Oh ja, hier sind auf jeden Fall... Und da ist ein Planet mit Schaltplatten. Mit, äh, ich weiß nicht, wie man die nennen soll. Keine Ahnung. So, probieren wir das nochmal weiter. Hm. Okay, den habe ich leider noch nicht benutzt. Ne. Und das sind alle die dann benutzen. Nicht so ultra schwer versteckt tatsächlich. Dann haben wir auch schon auf dem passenden Planeten. Oh ja, ich glaube, das ist der richtige Planet, oder? Hallo? War das nicht der Planet, wo der Stern gespawnt ist? Ähm... Ich bin mir sicher, das ist der Planet, wo der Stern gespawnt ist. Anscheinend aber nicht. Ah, die nee, da ist er so fliegen wir direkt hin und dann haben wir auch schon unseren ersten richtigen lila äh, münzstern geholt und ja, davon haben wir jetzt einige vor uns und die kann man eben leider erst nach dem finale machen was ich ein bisschen schade finde aber ähm, ich glaube das lädt relativ gut ein über einfach verschiedene sachen zu reden und ich versuche mir da mal ein paar themen zu überlegen über die man dann reden kann in, in den nächsten parts ja und jetzt ist auch die eierplanet galaxie tatsächlich fertig ich weiß doch gar nicht wie lange das dauern wird also das ging jetzt nur fünf minuten aber ich bin mir sicher dass manche mission auch locker ein part füllen könnten ja und jetzt haben wir so ein problem ähm, wenn man die kometen nicht immer alle nimmt also ich habe ja immer geguckt dass ich jeden kometen mache den wir machen konnten jetzt erscheinen nur lila kometen und es erscheinen halt nicht immer unbedingt die die man haben möchte so eine ist im badezimmer und ich glaube das könnte eine echt gemeine mission werden aber egal probieren wir es tun müssen wir es dann auch kommt ja nichts dran oh, vorbei Für die stelle müssen wir jede mission machen so und zwar ah, nee, die Sternstoffgalaxie. Ich schaffe jetzt müssen wir zur kampf galaxie weil da habe ich sehr schlechte erinnerungen an einen sehr schweren und sehr nervenaufreibenden 100 münzen Lila Münzen des Sternstaubs. Ich glaube, die Mission ist auch relativ simpel. Oh nein. Ach, die ist richtig einfach. Ich habe gerade hab eine andere Mission im Kopf und zwar mit dem Geisterbuhu, äh, der ein Rennen machen will. Oh, wir haben aber ein Zeitlevel von zwei Minuten. Aber ist das Level umgebaut? Das ist meine Frage. Also schwer ist die Mission, würde ich jetzt sagen, mal nicht, aber man muss ja aufpassen. Hochmut kommt vor dem Fall. Aber es geht schnell. Wir haben jetzt schon die Hälfte. Bringt mir, bringt mir das hier irgendwas, wenn ich hier lang gehe? Ich weiß ja halt nicht, wo es genau lang, lang geht. Oh. Oh mein Gott, das wäre gerade beinahe schief gegangen. 80. Wo sind die letzten? 20. Oh, da. Da sind nochmal 10. Die letzten müssen ungefähr rechts sein. Oh mein Gott, Hilfe! Das war. Das war eng. Aber wir haben es in genau einer Minute geschafft. Aber ich glaube, der Counter geht jetzt noch weiter, ja. Oh nein! Oh. Da sammelt man alle 100 müssen und dann stirbt man wegen sowas. Warum habe ich. Toll, all unsere Leben sind weggegangen, weil das Spiel natürlich gespeichert hat eben. Nach dem Finale. Das sind heißt, alle Leben, die wir gesammelt haben, sind weg. Schade, ich hätte mich gefreut, dass ich 99 Leben am Ende des Projektes haben würde. Aber dem ist wohl nicht so. Schade eigentlich. Oh, naja, was wir machen? So. Jetzt wissen wir auch in etwa, wo alles sich befindet. Ich weiß, ich weiß nur nicht, wo halt die Plattform aufschauen. Das ist halt so ein bisschen. Ja, probieren wir mal aus. Vielleicht geht das. Okay, da hinten. mal hier lang irgendwie nach rechts ja da geht's rechts lang okay hier wir waren sogar wir waren sogar äh, sechs sekunden schneller tatsächlich also ist nicht schlecht wird dachte, dass es nichts wird äh, ja ich gehe jetzt natürlich sicher und eine minute drei haben wir gebraucht und das ist auch eine gute Zeit eigentlich. Geht gut voran. Ich dachte, das würde ein bisschen länger dauern. Aber wir hatten jetzt auch natürlich zwei sehr einfache lila münsterne würde ich mal so behaupten. So, die Galaxie ist auch komplett. Wir werden jetzt sehr, sehr oft äh, komplette Galaxien erleben, weil eigentlich in den Galaxien, die wir noch nicht alles gut haben, sind eigentlich nur noch wieder Kometen das Problem. So. Auf der Terrasse ist ein und dann können wir die Terrasse tatsächlich abschließen. Welche Galaxie gibt es noch? Die honigbienen königreich äh, galaxie Oder wie die heißt. honigbienen galaxie heißt die, glaube ich. Die können wir auf jeden Fall abschließen und ich glaube, die könnte ein bisschen länger dauern, aber... Hey, wir probieren es. Einfach auf Lila Komet. Warum das möglich ist. D so, ähm, lila münzen der Honigbienen. Jetzt gedacht bei der Hon beim Honigbienenkönigreich. Das heißt gar nicht, es hat gar keinen Galaxiennamen. Ja und das ist das tatsächlich ist so eine der ersten schwereren Aufgaben, weil es einfach ein bisschen schwerer ist. So, das ähm, ganz Wichtige ist, ist diese lila Münze, weil man die verdammt schnell vergisst und sieht also immer schon drauf achten. So, hier kann man relativ einfach hochkommen, indem man schüttelt und ähm, sch läuft einfach. Und ich habe mir immer so viel Sor so viel Probleme gemacht, weil ich immer hier hochgegangen bin und am Ende wollte ich dann. Ähm ja, komm. Na ah, komm. Ah, komm, Mario, du schaffst das schon. Ich immer, ähm, bin immer hier rübergegangen von der anderen Seite über die Ranke. Und bin dann so oft gestorben bei der Ranke, weil ich außerdem geschüttelt habe. Und bei der Ranke darf man nicht schütteln. Komm schon. Kann man nicht vielleicht auch darüber fliegen? Egal, ich bin drauf. Okay. Ich bin halt immer über die Ranke hier, die dann bei der Piranha spawnt, wenn man die killt. Ähm, bin ich halt dann immer rüber gegangen und dann runtergerutscht in der Hoffnung, dass ich alle niedermünzen auf einmal kriege. Das meistens nicht geklappt hat oder ich bin halt gestorben, weil ich aus der sehen geschüttelt habe bei der Ranke über dem Abgrund und dann ist man tatsächlich tot. Da muss man echt aufpassen, weil das einfacher passiert, als man denkt. Aber zum Glück kenne ich jetzt diesen Trick, weil der spart mir echt einiges. In dieser Galaxie. Wobei bin ich eigentlich echt froh. Ähm. Ja, komm, die, die müssen schnappen wir. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn der Part ein bisschen länger dauert. Weil die Galaxie, die, die Mission ist halt, die Mission braucht halt seine Zeit. Ähm. Ich würde gerne die Kamera drehen finden, mehr Sternteile. Der muss ich dann noch einige sammeln, also immer schön Auge aufbalken so, Und hier drüben müsste es bestimmt auch noch mal ein paar wieder mussten geben, denke ich mal. Will, will mich nicht wundern. Ja, hier sind auch noch ein paar. So, so schwer. Nein, Schildfried, es ist okay. Du musst mir nicht erklären, wie wie ich äh, einen Wandschwung mache so nett es auch von dir ist so das habe ich geschafft ah komm ah super warte warte geht's da rein okay nee das sah nur so aus ich dachte schon WTF dann konnte ich mich jetzt nicht erinnern und einfach hier hoch springen kein Problem sollte auch noch kein Problem sein so am Anfang des Spiels. Und, oh, mit dir. Und hier immer, alter, mit Da muss man runterspringen. Okay. Wir holen uns erstmal alle äh, Münzen hier oben und dann gehen wir da runter. Alles nacheinander. Ich mag die Musik hier also einfach nicht so schillig. Da sind noch mal drei lila Münzen. Hier was kann man echt viel erreichen. Ähm. Um, dennoch würde ich tatsächlich erstmal um, diese ganz schwere Münze da hinten holen, weil. Äh, okay. Weil ich sie sonst schnell vergesse. Okay, habe ich das, Habe ich das vertan, wie ich das mache? Okay, Leute, ähm. Um, habe ich das jetzt verhauen? Ich glaube, ich habe gerade die Mission verhauen, weil ich glaube, ich nicht zurückkomme, oder? Kann das sein? Okay, warte. Komme ich da wieder hoch? Warum schon? Okay, die habe ich. Wunderbar, weil ich habe das Gefühl. Weil ich glaube die Röhre, die bringt mich zurück, aber ich weiß halt nicht wohin zurück genau. Ich hoffe einfach, dass man hier nicht irgendwie äh, feststecken kann. Nur weil man in der falschen Reihen verlieben soll, aber ich denke, das ist bei Nintendo nicht der Fall. will mich wundern. So, 70 Münzen haben wir schon. Das ging jetzt überraschend schnell schon bisher. Ja, und hier einfach aufpassen, wenn man springt, darf man nicht im Honig sein, weil sonst. Naja, sonst, fällt, sonst wird das nichts. Genauso wie selbst wenn man eine Biene ist, wird das nichts. Dann ist man leider schneller tot, als man denken kann. Okay, man kommt hier wieder zurück. Perfekt. Und direkt sogar zu einer Stelle, wo ich noch nicht war. Super. Gehen wir gerne mit die ganzen Münzen. Ich mag es, diese ganzen Welten nach den Münzen so Das macht irgendwie auch Spaß. Ähm... Also Aufpassen, dass hier einem nicht die Felsen überrollen, was aber eigentlich kein Problem sein sollte, weil wenn man aufpasst. Oh ja, mit auch oh, was ich nicht weiß, gibt es vielleicht ein paar, die hier drin sind. Hm, nee, scheint nicht so, aber ich, ich gehe da dennoch sicher und zerstöre die alle mal. Weiß ja nicht, außen, außen gibt es Sternteile. Das ist, das ist eigentlich auch schon Grund genug, sie überhaupt zu holen. Okay, da gibt es nur eine normale Münze. Da sind noch ein paar. Ich glaube, wir haben falsch alle Münzen zusammen. Ähm so, warte. Hier hoch. Und dann zerstören wir aber alles kurz. Schön. Ähm, ich will wissen, wohin mich die Röhre bringt, tatsächlich. Man kriegt auch gar keinen Bienenanzug, merke ich gerade. Oh. Okay. Das ist interessant. Es gibt ja einige, wohin man schnell durch die Welt kommt. Ja, weil ich denke mal alle Röhren, alle Münzen, die mir fehlen, sind da hinten. Aber na, hier ist auch noch eine die man eigentlich mit der Schaukel holen soll, aber ich habe jetzt so geholt. So, und ich gehen lieber hier hoch, weil es ist mir sicherer, die Ranke zu nehmen. Und es ist glaube ich auch ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, minimal schneller. So, kein Problem, das ging jetzt, das ist ja relativ schnell. Aber nicht zu früh freuen, weil sonst geht das schief. So wie eben bei den 100 Lila Münzen in der Galaxie, wo ich mich dann selbst gekillt habe. Ey. Oh Mann. Hallo, ich möchte gerne die Kamera anpassen. Haben Sie daran Interesse? Anscheinend hat das Spiel kein Interesse daran. So, weg mit dir. Und her mit den ganzen Lila Münzen. Sind das ist echt genug wieder Münzen? Ja, ich denke mal. Ja, damit ja, fünf Stück. Wenn die jetzt nicht hier sind, dann weiß ich nicht weiter. Na, 3 sehe ich. Ja, okay, sind alle hier. Wo stand der Stern? Am Spawn, okay. Super! Die Mission habe ich jetzt in was geschafft? 7-8 Minuten. Das ist. ist okay. Das ist echt solide. Ich bedenke, dass ich da teilweise zwei, drei Stunden immer dran gesessen habe und äh, das total krass schwer fand. Ja, wie man sich verbessert, das ist unglaublich in all den Jahren. Das ist echt übel. Aber ich kenne die Galaxien inzwischen auch viel, viel besser. Und damit haben wir auch äh, das Honigbienenkönigreich komplett. Und wenn ich mich nicht irre, sogar haben wir jetzt ähm, die Terrasse fertig. Kann das sein? Ja, wir haben die Terrasse komplett fertig. Und hier gibt es noch drei Sterne und dann noch einen vom Luma. Vier Stück dann gibt es hier noch einige lila Münzsterne. Die werden wir uns aber dann in den nächsten Parts anschauen. Und ich danke euch vielmals fürs Zuschauen heute. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Part von Super Mario Galaxy. Bis dann, ciao, euer Rocky.